Sackzelk Dunkelhölz Würzgraben Winzerhalde Schwert Heizenholz Köchenrüti, Strickhof Neumbrunnen, Staudenbühel Land Doch Dreispitz Dreiwiesen, Drei Spitz Drei Glockenacker Hoffnung Gießen Holzer und Wies, Elektrowatt Glatt Hubertus